Aus Kindern wie mir wären selten Politiker. Eltern geschieden, kleine Dachgeschosswohnung, wenig Geld. Ich hatte eine schöne Kindheit. Meine alleinerziehende Mutter hat hart gearbeitet und alles dafür getan, damit es unserer Familie gut geht. Aufgrund einer Sprachstörung ging ich zunächst auf eine Förderschule. Andere Kinder haben zum Teil nicht verstanden, was ich sagen wollte. Heute spreche ich auf politischen Bühnen. Ich weiß, was es mit einem macht, wenn einem jemand sagt, du kannst das nicht. Der Zufall der Geburt entscheidet noch viel zu häufig über Chancen nehmen. Die Pandemie hat Bildungsungerechtigkeiten und wirtschaftliche Nöte verschärft. Sozialer Aufstieg und Vorankommen durch eigene Leistung – nicht immer möglich. Politik sollte nicht bevormunden, stillstehen, bremsen. Politik sollte niemals sagen, du kannst das nicht, sondern Flügelheber sein. Dafür braucht es die beste Bildung für jedes Kind. Am Zustand unserer Schulen muss wieder der Respekt gegenüber Kindern und Jugendlichen erkennbar sein. Machen wir vorankommen durch eigene Leistung wieder möglich. Es braucht ein Steuersystem, das harte Arbeit belohnt. Mit der richtigen Wirtschaftspolitik sichern wir Arbeits- und Ausbildungsplätze. Wir haben mehr verdient als ein Staat, der Infektionsketten mit Faxgeräten nachverfolgt. Digitale Verwaltung, weniger Bürokratie, Respekt vor Bürgerrechten, weil Grundrechte keine Privilegien sind. Machen wir den Einzelnen und nicht den Staat größer. Es gibt viel zu tun. Es ist Zeit für Veränderung statt Stillstand. Mein Name ist Jens Tortrino und ich kandidiere erstmalig für den Deutschen Bundestag. Die Veränderung, die wir sehen wollen, die müssen wir selbst sein.